Wir sind Klassenlehrerinnen von der 8. Klasse Real und wir sind jetzt mit der Berufswahl. Und darum ist es gäbeig, wenn wir hier die Berufswahlfotos machen können. Hast du jetzt gerade ein Bewerbungsfoto gemacht hier am Justi-Stand? Ja. Und bist du zufrieden damit? Ich finde es halt gut, dass man sich dort informieren kann. Auch gerade mal, wenn man noch nicht so weiß, was man machen möchte, dass man dort eigentlich mal einen Überblick über alles hast und wie eine Anlaufstelle, wo man mit weit darüber reden kann. Es ist sicher wichtig, dass es ein gutes Foto ist von einem Bewerbungsschreiben, oder? Dass das gut überkommt, weil das ist ein guter ein Eindruck von dem Menschen, der das bewerbt. Das finde ich wichtig. Ja.